Senfkorn und Sauerteig. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut hat ein kleines Samenkorn und pflanzt es in den Boden. Nach einigen Jahren kommt er wieder an die Stelle, wo er das Samenkorn eingepflanzt hat. Jetzt ist dort ein riesiger Baum gewachsen. Am nächsten Tag will Hartmut einen Kuchen backen. Er benutzt dafür sehr viel Mehl und eine kleine Prise Backpulver. Die kleine Prise bewirkt, dass der ganze Kuchen aufgeht. Jesus benutzte oft Vergleiche wie diesen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist und wie Dinge bei Gott funktionieren. Die Bedeutung dieser Geschichten erklärte er später seinen Freunden genauer.